Natürlich sind immer beide Schuld. Haben Sie das schon öfters zu jemandem gesagt, auch zu Ihnen selbst? Entschuldigung, das war wirklich nicht meine Frage. Aber schauen wir uns das etwas gründlicher an. Wie viel Zeit verbringen Sie, darüber nachzudenken, was Ihr Partner falsch gemacht hat und wie viel Zeit um Ihren Anteil am Stress in Ihrer Liebe zu klären? Äh, Nochmals Entschuldigung, aber ich habe heute scheinbar nur böse Fragen. Obwohl, war das wirklich böse Fragen? Ist es nicht so, dass Menschen gut sein wollen? Ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die bewusst aus heiterem Himmel heraus sich entscheiden, dem Partner gegenüber böse zu sein. Zumindest will das keiner, der sich die Mühe macht, dieses Video bis zu Ende anzusehen. In anderen Worten, alle, die mir jetzt zuhören, wäre es sehr arg herauszufinden, er oder sie sei grundlos dem Partner gegenüber böse gewesen. Ist es dann nicht verständlich, wenn Sie nicht so genau hinschauen wollen, ob Sie vielleicht mehr Ursache am Streit hatten als Ihr Partner? Das ist doch natürlich, dass Sie mit mehr Gehirnschmalz auf die Suche gehen, wo ein Fehler bei Ihrem Partner zu finden wäre, als bei Ihnen. Aber ist es auch gut für Sie? Stellen Sie sich vor, es ließe sich ganz objektiv feststellen, dass Ihr Partner am gestrigen Streit mehr verantwortlich gewesen wäre als Sie. Was könnten Sie tun? Sie können ihm das Gutachten unter die Nase halten und ein gutes, unschuldiges Gefühl dabei haben. Aber ändert das etwas am Verhalten Ihres Partners? Und was ist dann morgen? Sie ärgern sich dann vielleicht wieder über etwas, woran Ihr Partner ganz objektiv schuld ist. Die entscheidende Frage ist doch folgende. Haben Sie mehr Möglichkeit, etwas an Ihrem Wohlgefühl in Ihrer Beziehung zu verbessern, wenn Sie Ihrem Partner auf seine Schuld hinweisen oder wenn Sie sich selbst auf ein verbesserungswürdiges Verhalten hinweisen? Im ersten Fall können Sie nur hoffen, dass Ihr Partner Ihren Hinweis auf seinen Anteil am Streit als Anlass nimmt, etwas zu verändern. Aber im zweiten Fall, wenn Sie sich selbst überzeugt haben, etwas falsch gemacht zu haben, haben Sie selbstverständlich eine bessere Chance, dies umzusetzen. Hm. Dann waren das vielleicht gar nicht so böse Fragen, die ich am Anfang gestellt habe. Das heißt, nur wenn Sie durch meine Fragen angelegt wurden, nachzudenken, ob mögliche Fehler in Ihrem eigenen Verhalten zu entdecken sind und Sie dadurch positive Veränderungen in Ihrem Verhalten vorgenommen hätten, dann, ja, dann bräuchte ich jetzt kein schlechtes Gewissen haben, so böse Fragen gestellt zu haben. Ganz besonders, wenn Sie morgen die ganze Frage nach Schuld in eine Suche nach den Veränderungsmöglichkeit in Ihnen umgewandelt hätten? Vielleicht würden Sie dann Ihre schuldlose Beziehung mehr genießen? Ja, und ich müsste mich nicht schuldig fühlen, Ihnen böse Fragen gestellt zu haben, sondern mich freuen, Ihre Beziehung glücklicher gemacht zu haben.